Hey Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Anni Wolpe. Wir ja, heißen euch willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Im letzten Part sind wir im Märchenbuchland angekommen. Und haben die ersten beiden Level gemacht. Und wir haben den Hund schon wieder gesehen. Der die ganze Zeit dieser verdammte Hund Gott, mit Seilen ja und da sind Vogel dran siehst du den aber hoffentlich ist das nicht irgendwie so was wie mit den, den Wäscheleien obwohl auch nicht ist das doch irgendwie so was die waren witzig also äh, mit dem vorhängen ja ja genau nicht ja. sudden, wäscheleine da werden werden noch ein paar erinnerungen wach ne? Ja. Ja. Oh Gott, das ist echt äh. <lacht> ein bisschen anders. Ja, nur halt ein bisschen anders. Das ist keine Wäscheleine ist, sondern einfach nur eine Liane oder beziehungsweise ein Seil ist. Und gemacht. Ja, äh. Was hast du gerade angestellt? Hast du? Hast du das kaputt gemacht? Nein, nicht, nicht. ich mache nie was kaputt stimmt gar nicht. Das das Lüge. Lüge. Das will also ich nicht holen. Lüge. Aua. Der ist unbesiegbar. Au. Okay. Okay. <hörgeräusche. Tra> <hörgeräusche> <hörgeräusche> <hörgeräusche> <hörgeräusche> <hörgeräusche> Geh runter von mir. Nee, mich. Wo hm. <lacht> du Arschloch! noch. War mein eigentlich nur da tot getrunken, aber so geht's auch. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Das, ja, nennt glaub, das nennt man Rache. Aber das war Karma. Ja. Wenn sie Rache und Karma ja, gleichzeitig. Was ja, soll ich damit so zu tun als da Also. Ah. Alter, ah, wir sind überall. Sie sind überall. sind überall. Überall, wo wir sind. Aber kommt irgendwie gar keine Benachrichtigung hier, ob man irgendwie ne, in so drei landet. Nee. Man ist einfach ein Eins. Oh. <lacht> äh, wo wir mal Nein! Vor, ich wollte da ganz elegant reinschieben. Au! Oh, die ja, die echt nervig. Die kriegen, ja. Kaputt, ja kriegen wir nicht kaputt. Au! Alle die die Werken, tötet die. Da kommen sie aber wieder. Warte mal, wir, ja. wir sollten erstmal zurückgehen. Ich glaube, da geht es weiter. Ja, ich weiß auch nicht. Wie wir gerade hier richtig sind, ja, wir sollten ein Äh... Sagte ich, bevor er direkt mal in den Abgrund springt. Okay, Blume. Nee, hey, Blume. Jo, was geht, Bombi? Bombi, alles. Hier wollen noch mal nochmal rumgucken. Da. Haha. Da. Da. Da. Da. Doch. So. Yeah. Hier. Hat mir gerade sieben auf einmal von 4. Ja, ja ist doch vielleicht soll es glaube ich, auch einfach mal sterben. Nee, Oh. Und war wäre er tot. Ich glaube, ich gehe zum Ausgang. jetzt. irgendwo mal ein Checkpoint. Ja, oder irgendwie Herzen. Oh, ist was drin? Vielleicht kann man dann abwerfen. Die Ballon da. Okay. Naja. Ja. Nee. Nichts. Nichts. Nichts. Nichts. Nichts. Nichts. Nichts. Nichts. Nichts. Nichts. Sie naja ich Wir müssen ja alles überprüfen. Ja. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschließen. Äh. Ja. Moment mal. Das kann doch nicht sein. Das ist doch hier nicht umsonst. So gern. <lacht> okay, äh ich würde noch niemals ein Ei nach dir werfen. Nein. Oh, gehen wir erst da oben. <lacht> ja, da oben kann man was kaputt machen, aber ich muss erst mal nach oben gehen. Ja. Auf oh mich oh, zu schieben? Wie äh, ah. hoch? Was oh bin ich froh, oder ich denn nicht machen müsste? Und jetzt trag mich. Was schon, dass ich. Ja, dass ich nur gar nichts an Papier. Man schon wieder so Sonic-Geräusche irgendwie. Ja. Ja. Nur wenn Sonic sich da. Da, da, da, da, da, da. Schenk. Was? <lacht> Ja, mit dem Herzen dann üben wir noch mal. Das, ja. äh. das müssen wir wirklich noch ein bisschen üben. Na, Frage ist jetzt: wenn ich noch nach unten war. Ja. Da war er weg. Wenn du hier runter musst, da war er weg. so hier oh, oh hier wo oh, kann er ja also wie falsch sieht das eigentlich an, wenn jemand anders zu einem sagt du hast keine Eier <lacht> ja da hört sich wirklich falsch an Und oh, jetzt wäre der ganze Weg nach oben oh Gott au oh. Ich mag das Level nicht? Ja. Mag es nicht? Ja auch nicht. Ich hasse diese Vögel. Oh mein Gott. Vögel? Oh. Ja. Am schnäbel sind Vögel. Nein. Nein. Nein. Game over. over. Ja, Und genau. oh, Mann, wo starten wir? Von wo starten wir? Ich hoffe, vom Checkpoint, ne? Ja, vom letzten Checkpoint. Aber oh, warte mal. Das ist sehr weit entfernt, ja. Oh, ich weiß, Gott, nein. Mein Checkpoint doch erstmal genau. So, oh. oh, so weit war er nicht weg. Ach, uff. Ja schon wieder ja ja. tot bleiben wenn man die einmal abschießt ja. Da muss ich irgendwie auch wieder an, wo die denken. Unser taktisches Sterben ja das hätten wir vielleicht hier nutzen sollen. Ja, irgendwie wir waren bei äh, selbst ne? ja, da. ja, so wie hier. Also taktische Sterben natürlich. Was hat die Nase erwartet? Kinder, Habt ihr gedacht, denkt ihr, wir sterben hier zum Spaß? waren da irgendwann noch zwei wolken allein dehnt. ja hier, hier unten ja, die herzen wir glaube ich nicht behalten auf dem weg nach oben nee, ich glaube auch nicht Und ich glaube wir müssen auch noch mal ganz nach oben auf hey. springen rüber Was ist das? Da. Jetzt aber ab zum Checkpoint. Ja. La verdammt. Warum machst du denn ein Ei? Ja, du hast 20, gut. Ich hab 20. Dann ist es ja gut. Ist ja alles gut. Hm. Okay. Nein. Nein. Äh. Na, komm schon, Haben ihn getroffen. What? What the Ja. Aber ah, wir sind schon fast am Ziel. Und das Vogel. What? What the hell? Aber es war ich. bekomme ich Herzen, wenn ich auf dich reite, ja, okay. wenn ich nicht voll ab. Keine Ahnung. Ah, so. oh, eine mit. Habe ich voll abgehe, ne? Jemand ein rotes Ei jetzt will doch nur eine Blume. Da ja, geht da da noch. Dann muss es ja noch ein bisschen gehen. Du, du, du, du. Na, Na. Oh, nee. oh. voller Herzen nee. egal egal wir haben es geschafft ja gesagt habe ja war auch ein Kacklevel ich mal ich das mochte ich nicht das Blöde ist, wir müssen das noch mal machen ja tolle Herzen ach man. ich mag es nicht Äh, viele Minuten haben wir. 17. Ja, gut können wir auch, äh, mal da? Oh. Ich mal wieder Nein. Aber lass uns unser Geld rein, reinwerfen. Hm. take my money. Ja, take my money. Rosa Kaffeesahne. Streifte Windmühle. Eichhörnchen Blaue Wolle. Hey, hey Wolle. Karierte Windmühle. Ottermäwe. Cupcake. Boah. Mmh. Minz-Macaron. Oder Macaron? Keine Ahnung. Macron. Oder Macron. <lacht> oh. Eine Makrone. Hm -hm. Gut, dann ziel mit Makel. Okay. Hello. Bla bla bla. Zehn Grinsenblumen. Bla bla bla. Hier, shut up and take my flowers. Bla bla bla, danke. Bla bla bla, aufmachen. Nö, no. ui. Blablabla, bla bla, herzlich willkommen. Bla bla bla. das los liegen. Okay. spinnerei Sieht irgendwie voll schlimm aus, weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Hat das Bilder, das ich irgendwie gesehen habe, das weiß weiß nicht. Aber irgendwie ein schlechtes Gefühl. Oh, Aber oh, die kennt man. Sieh sie an. Sieh sie dir an. Oh, oh. Ja, sieh sie dir an. Ich will, dass du sie ansiehst. Ja, fein. Ja. Oğlan ne ne ne? Bu Das war Blumen. Ja. Das ist doch schon schön. Ja. Schön. Ja. Hey, warte! Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja, großer falscher Weg, ne? Ja. Oh. Ah. Sprich auf mich. Äh. Hat's nicht gemacht! Oh, was oh, mir das Leben gerettet, Alter. Ja. Wann sind wir denn so kooperativ? Ey? Ja, stimmt. Ich dachte, wir hassen uns so gegenseitig. Ja. Nicht, nein, nein, nein. Was dumm. schon Ja. Warum gehen wir immer den richtigen Weg? Ich verstehe es nicht. Ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder zurück. natürlich, das erwartet ihr von uns. Alle Abraxas mussten dran glauben. Ja, aus diesen aus Yoshi's Island, so heißen die. Ich mein, irgendwie ein, irgendein Vogel oder irgendein Rabe, irgendeiner Fernsehserie oder was weiß ich. <lacht> Aber ja hm, weiß noch nicht was. Ich weiß es auch nicht. Aber ja, jedenfalls die heißen so. Und dann gibt es noch einen ganz großen Vogel, der in Paper Mario auftaucht, der heißt Don Raphael. Ja wirklich! Ich er kommt denn auf Abrax auf Don Rafael Ja, da ist einfach der Anführer, das ist einfach äh, das so einer nur halt in riesig. Nee, der hat dann erhalten... Nein. Nani? was kein Geld? Oh, what? No Money? No Money? Äh, okay. ja, wir müssen runter. Ah, aber noch nicht so schnell. Hilfe! Weil da rote Münzen? Komm nicht mehr. Nein. Warum? Warum ich <lacht> ihn <stehen> gemacht? <lacht> Hm. Habe ich eine Stampattel gemacht? Was soll das? Ich habe eine... Ich habe wegen getroffen. Ich das ist so wunderschön. schön. Mach mal einen. Hast du? Hm. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mach. Nein. Nein. Oh. Eng. fällt immer aus wie die Herzen oder so. Wegfallen. Hm. Als würde irgendwie so jemand so Blut auf. Oh. Oh. Das ist ein familienfreundliches Schwert. Oh, bitte nicht feuern. Bitte nicht feuern. <lacht> <lacht> bitte nicht feuern! Nein, bitte nicht! Bitte nicht ins Gesicht! Bitte nicht ins Gesicht! Nein, bitte nicht ins Gesicht! <lacht> hey, wir haben alle Blumen. Uns fehlen vier Münzen. Ist ja ein Geschenk. Nee, ich sehe keins. Nein. Aber wir haben 300 Münzen, alle Blumen und alle Herzen. Naja, gut. Gut. Gut. Ja, gut. Will wir sagen? Der Part ist, glaube ich, schon lang genug. Ja. Okay. Da, schon wieder. Hm. Wir haben kein Geld. Hm. Warte. Warte. wir können noch. Ja. zwei fehlen empfehlen uns ja noch. Oh, dann ist ja gut. Und Wir sagen sammeln wir die nummer eben ein. Nimm mein Geld. und sogar zwei Rote, ey. Wer hätte das gedacht? Hättest du das gedacht? Aha. Rosa Macron. Ah. Oh. Das ist unser neuer Hassgegner. Ja. Vollständig. Na ja, gut, dann... Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Es heißt Yoshi's Crafted World. Ja. ja. Uh, bis dann und ciao. Ciao, ciao.